Ja Leute, ich habe aktuell eine neue Taktik, die mega, mega gut funktioniert und man sieht es hier, ich stehe einfach gerade auch aktuell noch 10-0 in der Weekend League, es läuft einfach perfekt und diese Taktik will ich euch unbedingt jetzt in diesem Video vorstellen. Wer YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 20 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, wie schon im Intro erwähnt, ich habe eine neue Taktik, die ich euch jetzt gerne auch vorstellen möchte. Ihr habt vielleicht schon das, alt, das letzte Taktikvideo gesehen, falls nicht, könnt ihr es gerne abchecken. Ich weiß jetzt nicht, ob es links oder rechts rauskommt, aber ihr könnt es ja gerne in der Infobox abchecken. Und zwar habe ich euch da die defensive Taktik vorgestellt, wie ich sehr, sehr defensiv spiele, wenn jemand wirklich viel Druck macht und nicht einfach nur bunkern muss. Und ich habe euch die Taktik vorgestellt, die offensive Taktik, mit der ich meistens im, im Spiel spiele. Und ich kann euch hier ganz kurz zeigen, über was ich hier eigentlich rede, damit ihr das auch hier sehen könnt. Und zwar, das ist aktuell mein, mein aktuelles Team. Ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden und Jungs, ich sag's es euch, Aua. Wenn man den so ausspricht, ich schwöre euch, diese Karte ist so geil und die macht so viel Spaß zu spielen. Ähm, einfach nur ein richtig geiler Sechser, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, wie, einfach nur ein Traum mit Shadow, einfach he heftige Karte, also falls ihr die habt. Ich bin sehr, sehr zufrieden, ihr wisst, davor hatte ich Firmino Scream, äh, hat mir auch natürlich auch sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt mit Awa fühlt sich noch besser an, macht sehr, sehr viel Spaß und wie gesagt, Jago Mendes musste ich einfach hier spielen. Damit hier auch alle auf, also damit Awa gerade auf Fullcam kommt. Genau, wie gesagt, mit dem Team bin ich ja aktuell sehr, sehr zufrieden. Das habe ich euch, euch ja auch in den Livestreams erwähnt. Und jetzt würde ich mal sagen, jemanden die in individuellen Taktiken. Und zwar, wie gesagt, die 4231 und die offensive Taktik, die 4 1 2 1 2 4 1 2, 1, 2 taktik habe ich euch ja schon erklärt in einem Video. Ähm, wie gesagt, ihr könnt es gerne in der Infobox abchecken. Und äh, nur kurz zum Verständnis, warum ich euch, warum ich jetzt eine neue Taktik habe und warum ich mit dieser Taktik jetzt spiele. Und zwar habe ich ja die offensive Taktik, mit der ich immer ins Spiel reingehe und diese Taktik hat einen defensiven Stil und zwar Druck nach Fehlern. Also das heißt, ich mache sehr, sehr viel Druck, meine, meine, meine Außenverteidiger haben auch nicht hinten bleiben. das heißt, sie stehen auch sehr offen und das Problem bei dieser Taktik ist, dass wenn ich... Ähm, gegen einen sehr guten Gegner spiele, der schafft es äh, auch nach Druck und Fehlern sehr, sehr ruhig rauszuspielen. Und wenn er es schafft, ruhig rauszuspielen und meine, meine vorderste Kette überspielt, dann stehe ich hinten sehr, sehr offen und das möchte ich natürlich vermeiden. Dann gehe ich meistens, bin ich dann immer, in die, also dann bin ich sofort in diese sehr defensive Taktik gegangen, wenn ich gemerkt habe, okay, gut, hey, der Gegner ist sehr stark, ich muss... Ich muss die 4-2-3-1 spielen, damit ich kompakter stehe. Das Problem bei dieser Taktik war immer, ich war zu defensiv. Also dieses zurückfallen lassen ist ja eine sehr, sehr, sehr, also eine sehr defensive Option, die ich halt auch gemacht habe, dann um wirklich zu bunkern, damit ich halt wirklich, keine Ahnung, kein Tor mehr kassiere. Und das ist eigentlich eine Aufstellung, die man eigentlich macht, wenn man sagt, okay, ab der 70. Minute steht 1-0 und du willst dieses 1-0 auch über die Zeit bringen. Ja, aber mir hat eine, eine Formation gefehlt, wo ich sage, okay, hey, ich, ich spiele gegen einen guten Gegner, aber ich möchte nicht bunkern, ich möchte weiterhin gescheit spielen, ich möchte nur kompakt stehen und gegen einen guten Gegner halt, ja, einfach ausgeglichen spielen. Deshalb habe ich die neue Formation, diese defensiv, und bei mir ist es jetzt defensiv. Aber sie ist nicht defensiv, alles gut, Jungs. Und zwar in Offensivstil und Defensivstil mit ausgeglichen. Und diese Taktik gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich, die macht mir sehr viel Spaß. Und aktuell läuft es auch. Wie gesagt, aktuell stehe ich auch 10-0 noch in der Weekend League. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Ich kann mir schon gut vorstellen, Jungs, wenn ich am Sonntag dann die Weekend League weiterspiele, dann äh, stehe ich wahrscheinlich 10-20 oder so. Man kennt die Weekend League ja, aber egal. Jetzt mal kommen wir mal zu der Formation. Wie gesagt, die Formation 4-2-3-1, einfach nur um kompakt zu stehen. Und ich habe Defensiv und Offensivstil auf ausgeglichen. Bei der Breite habe ich 7 eingestellt und bei der Tiefe 5. Ich weiß nicht, ich habe bei der Tiefe mal 4 ausprobiert, stand ich wieder zu tief. Habe ich mal 6 und 7 ausprobiert, war ich zu hoch. Also ich weiß nicht, 5 hat für mich einfach optimal gepasst. Finde ich auch sehr, sehr gut. Bei der Breite fand ich auch ähm, in der Verteidigung... Ich habe auch ein bisschen höher, also mehr Breite ausprobiert. Das Problem ist halt, dass gerade in FIFA 20 so gut wie jeder versucht, über Außen diesen Doppel-Dreieck-Pass zu spielen und wirklich über Außen dann vorbeizukommen. Und das habe ich versucht hier auf jeden Fall mit der Breite, ich habe versucht noch breiter zu stehen. Ähm, wenn ich eine Breite erhöht hatte, war es bei mir das Problem, dass ich in der Mitte offen war und ich weiß nicht, diese, also wirklich sieben, sind ja sieben jetzt, oder? Oder sind es sechs? 1, 2, 3, 4, 5, ne es sind 6, sorry Leute, es sind 6, <lacht> Entschuldigung, äh, Breite 6 und auf jeden Fall, diese 6 haben sich auf jeden Fall belehrt und hat mir sehr gut gefallen, im Angriff Offensivstil ausgeglichen, finde ich top, äh, Breite 4, wieso habe ich Breite 4 gemacht, ich habe auch 5 von 6 ausprobiert, ich habe auch weniger ausprobiert, also 4 ist für mich optimal, einfach nur aus dem Grund, weil ich ein Spieler bin, der sehr, sehr viel Kurzpass spielt und eher diese langen Pässe vermeidet, nach außen und sonstige Sachen. Deshalb habe ich hier auch 4 gemacht. Ihr könnt es euch gerne individuell anpassen hier bei der Breite. Ich persönlich finde 4 optimal für mich. Spieler im Strafraum habe ich 5 gemacht. Ecken 2, Freischlüsse 2. Es gibt auch Leute, die machen Ecken 1 und Freischlüsse 1. Das ist jedem selbst überlassen. Ab und zu trifft man doch noch eine Ecke. Aber wie gesagt, wichtig ist eigentlich, dass man nicht ausgekontert wird. Deshalb auf jeden Fall weniger als Entschuldigung, weniger als drei machen, das ist eigentlich am besten. Genau, kommen wir zur Aufstellung, wen spiele ich wo. Wie gesagt, Awa und Mendez spiele ich als Sechser, er für mich ein sehr, sehr, sehr, sehr geiler Sechser, der mir sehr, sehr gut gefällt. Kann ich nur weiterempfehlen, De Bruyne, Totti, absolut kranke Karte auf der 10, echt top. Spiele ich mittlerweile auf Hunter, gefällt mir sehr, sehr gut. Mares und Neymar auf den Flügeln und Benjeda im Sturm. Ich habe auch mal Benjeda links ausprobiert, aber Benjeda ist für mich auf dem Flügel irgendwie verloren. Und so, und Neymar auf dem Flügel ist noch voll okay. Er ist schnell, er ist wendig. Und Neymar auf dem Flügel ist einfach viel besser als Benyatta auf dem Flügel. Deshalb habe ich die Aufstellung so gemacht. Kommen wir kurz zu den Anweisungen, Leute. Und zwar beim Stürmer habe ich nur vorne bleiben. Wie ihr schon wisst, bei der anderen 4-2-3-1-Formation, bei dieser sehr defensiven Formation, habe ich hier äh, bei der defensiven Unterstützung äh, defensive Verstärken. Ich möchte ja nicht äh, bunkern mit, mit der Aufstellung. Ich möchte ja weiterhin guten Fußball spielen. Also versuchen wenigstens guten Fußball hier zu spielen und nicht zu so defensiv stehen, sondern einfach ausgeglichen zu sein. Und da ist es einfach vorteilhaft, wenn der Stürmer schon mal vorne bleibt, falls man wirklich dann irgendwann mal hinten ist und dann einfach schnell nach vorne spielen möchte. Habe ich mal so gelassen. Im Zehner selber habe ich nichts gegeben. Äh, Mares und Neymar, also den beiden Flügelspielern sage ich mal in dem Fall, habe ich nur bei der Flankenunterstützung am Strafraumrand bei Flanken. Fand ich ziemlich gut bei beiden, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, den Tipp habe ich sogar von, von, von Divo, glaube ich, äh, bekommen. Äh, von einem seiner Videos. Von dem her verlinke ich ihn auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Und zwar, wie gesagt, dieses am Strafraumrand bei Flanken finde ich sehr, sehr gut. Gerade wenn man von außen kommt, dann machen die sehr, sehr gute Laufwege in die Mitte rein und äh, passt optimal. Ähm, bei den Sechstern habe ich auch bei den Defensivverhalten jetzt Manndeckung. Äh, offensive Unterstützung habe ich hinten beim Angriffen und Mitte abdecken. Hier habe ich auch passwege Zustellen ausprobiert, aber passwege Zustellen finde ich ab und zu, wenn... Wenn EA in The Game ist, Leute, sage ich mal so, dann stehen die komplett random. Beim Andeckung sind die wenigstens immer beim Mann. Finde ich sehr, sehr gut. Und gerade wenn ich die Spieler anw anwähle, dann sind die sehr, sehr nah am Mann. Finde ich top. Hat mir Andeckung gefällt mir irgendwie besser und ähm, ist aber auch, wie gesagt, jedem, den einen gefällt Passwege zustellen besser. Mir gefällt persönlich Mandeckung. Das ist jetzt meine Taktik, Leute. Deshalb gefällt die mir so besser. Hat mir mir besser gefallen. Und ansonsten habe ich noch bei den Außenverteidigern hinten bleiben bei Angriffen. Einfach nur, um nicht ausgekontert zu werden. Ich habe die offensive Taktik, wo ich hier nichts gegeben habe. Hier möchte ich nicht ausgekontert werden. Das ist für mich wichtig, dass ich hinten stabil stehe. Und wie gesagt, Leute, mit dieser Taktik macht es einfach sehr, sehr viel Spaß. Es, Wie gesagt, ich spiele diese Taktik eigentlich nur so, wenn ich merke, okay, in den ersten 20 Minuten diese 4-1-2-2 taugt gerade nicht. Ich merke, okay, der Gegner kontrat mich durchgehen aus, er spielt besser, also er spielt sehr, sehr gut, dann gehe ich in die 4-2-3-1 und wenn ich merke, okay, der Gegner ist sehr, sehr, sehr, sehr gut und ich muss einfach schauen, dass ich dieses Spiel irgendwie gewinne oder irgendwie rausreiße, weil solche Spiele gibt es auch, gerade wenn man gegen E-Sportler so spielt, dann spiele ich die sehr defensive Taktik gleich von Anfang an. Im Normalfall kann ich es euch auch nochmal kurz sagen, also wie gesagt, ab bis zur 30. Minute meistens oder bis zur 40. Minute spiele ich die 4-1-2-1-2, dann lerne ich den Gegner so ein bisschen kennen und dann, wenn ich merke, okay, hey, der Gegner ist stark Meistens auch vielleicht noch sogar früher, äh, gehe ich in die 4-2-3-1. Und ansonsten in, ab der 70. bzw. ab der 60. Minute, immer wenn ich dann die anderen Spieler einwechsle, ähm, gehe ich auch dann in die komplett sehr defensive Taktik, einfach nur um meine, um meine Führung zu verwalten und einfach um den Sieg nach Hause zu bringen. Genau, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Taktik-Video gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu lange gestreckt. Äh, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Würde das Video unterstützen und würde auch mich unterstützen. Und falls euch allgemein der Kanal gefällt und wie gesagt, ich versuche regelmäßig zu streamen, versuche in der nächsten Zeit wieder mehr Videos hochzuladen, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abonnement kostenlos abonnieren einfach. Ich weiß nicht, wie man dieses Wort ausspricht. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich dieses Wort jetzt gerade probiert habe auszusprechen. Ihr könnt gerne den Kanal einfach kostenlos abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Und in dem Sinne hoffe ich natürlich, dass, diese, dass ihr mit dieser Taktik sehr, sehr viel Erfolg habt. Und gerne könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben, äh, eure Meinung zu dieser Taktik. Und ja, in dem Sinne wäre ich raus. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Haut's rein und ciao, ciao.